Hallo zusammen, ich bin Teski und mache die Lehre als Konstrukteurin hier in der Firma Franke. Ich zeige euch mal meinen Berufsalltag Kommt mit. Es gibt verschiedene Abteilungen, wo man seine Schwerpunktausbildung machen kann, wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Werkzeugbau oder Küchentechnik. Ich bin hier im Berufsbildungszentrum. Zu meiner Aufgabe gehören Bildungssequenzen mit den ersten Lehrjahrenlernenden durchzuführen. Das mache ich meistens am Whiteboard, weil es gibt so hilfreich sind für die Vorstellung. Zu meinen Weiteraufgaben gehören auch produktive Aufträge. Im Moment konstruiere ich einen Schleifwerkzeugschrank für den Anlage- und die Apparatenbauer. Die Entwicklung einer Konstruktion braucht mehrere Absprachen mit dem Anlage- und Apparatenbauer, da er am besten weiß, wie er einen Schleifwerkzeugschrank benutzt und was ihm hilfreich wäre. Weil man die ersten zwei Jahre Grundausbildung hier im Berufsbildungszentrum macht, kennen sich alle Lehrlinge untereinander und haben es auch sehr gut. Wenn ich die Interesse wecken kann, bewerbe dich doch hier in der Firma Franke.